Schönen ja, guten Abend, Das nochmal ganz offiziell begrüßen müssen zur heutigen Gemeinderatssitzung. Darf die Beschlussfähigkeit feststellen und kommen zum Bericht des Bürgermeisters, den wir aufgrund dieser relativ kurz halten werden. darf vermelden, dass die, wie alle schon wissen, das Gemeinderatsmandat nicht angenommen wurde und für immer verzichtet wurde, und darf noch nachzurücken, darf das bekannt geben, dass oder mich freuen, wenn am 8.11. Ab 11. ab 11 Uhr möglichst viele Teilnehmer bei der Eröffnung vom Kreisverkehr, Bahnhof und den ganzen Umbaumaßnahmen, die uns jetzt dort alle auf Kraft gehalten haben und vor allem die Bevölkerung. kommt ein Flugplatz demnächst, wo wir äh, alle Menschen dann hoffentlich ansprechen und einladen werden. Das geht in den Waffen. Ab 1 Uhr bis ca. 17 Uhr die Feierlichkeit sind. Äh, darf, darf ja. Damit lasse ich den Bericht des Bürgermeisters heute auch schon gut sein und komme zur Fragestunde nach Frau 54. Gibt es also eine Frage? Nein, nur eine Frage eigentlich an die Stefan. Äh, Jetzt hast du ja schon richtig gesagt, dass das eine Sondersitzung eigentlich ist. Jetzt haben wir aber zwölf Tagesordnungspunkte trotzdem um. Glaubst du, dass es zeitgemäß ist, in einer 5.000 er gemeinde nur vier Sitzungen im Jahr zu haben? Die vier Sitzungen, die sind ja laut Sitzungsplan im Vorfeld vereinbart. Das heißt, das ist immer die Grundausstattung, über die wir uns aus Fairnessgründen, wie jeder das in seiner Terminplanung einplanen kann festlegt. Ja. Das, sind natürlich das ist auch also. Wichtig, also Ja, wir ja, aber genau es ist ja jederzeit was anderes und wir haben ja hier im Frühjahr auch schon noch eine gehabt zusätzliche Gemeinderatssitzung. Oh, das war möglich. einmal weil der Kreisverkehr muss schon noch beschließen worden. Einmal letzte weil man noch zwei Stunden morgen haben müssen ansonsten mit. Ja. Wir schauen natürlich aufgrund weiterer Anspruchnahme. Glaubst du, ist es zeitgemäß, in einer 5100er-Gemeinde nur vier Sitzungen pro Jahr ja, zu machen? Wenn es aus, ausreicht schon, das sind aber nicht die, die Sitzungen, die geplant sind. Also, da hat keiner gesagt, dass das auf ewig so sein muss. Aber ich kann einmal also, nur also, ja. vier planen. Das kann ich pauschal nicht beantworten. Also, es gibt Jahre, du planen, da kann man nur für Notwendigkeit. Ja, findest du Zeit? Ja wir, wir ja, wir haben, wir, wir haben die ja haben Die Sitzungstermine haben wir gemeinschaftlich festgelegt, jedes Jahr in der Dezember-Sitzung. Früher wir die Gemeinderatssitzungen einfach immer ausgeschrieben worden und auch bedarf. Und jetzt haben wir gesagt, damit wir wenigstens vier Termine planen können, gibt es den Sitzungsplan fürs nächste Kalenderjahr. Ja, ja, man könnte auch sechs Termine planen. Ja. Das ist ja kein Problem, brauchen wir noch diskutieren, oder? Wir machen. Die Frage ist, wie oft willst du jetzt ankommen? Ich sitze gerne da mit euch. Ja. Ich ich Danke. Bitte. Ich habe eine Frage zum Bürgermeister. Stefan, wie machen wir das in Zukunft, dass das nicht mehr passiert? Die Bevölkerung war so entsetzt und zwar wegen des Baumes in den Judenhass. Ja. Der hat 70 Jahre gebraucht, um zu wachsen und um gesund zu wachsen, und in fünf Minuten war er weg. Was, wie kann man das in Zukunft verhindern? Wie, was können wir in tun dem? als Gemeinde? dass das nicht mehr passiert. In dem, Wenn der gleiche Fall, wie der jetzt war, eingetreten ist, kannst du es gar nicht verhindern. Und dieser Grund, dieser Baum stand ursprünglich auf Privatgrund. Das heißt, dieser Baum hätte jederzeit vom Besitzer gefällt werden können. Ich glaube auch, dass Bäume zu Fällen eine nachhaltige Methode ist, um Ressourcen zu erwirtschaften, wie zum Beispiel Pellets oder andere Dinge. Das heißt, Bäume werden im Wald gepflanzt, abgeerntet und wiedergepflanzt, aufgeforstet. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Der Baum ist dort gestanden und nur, damit die Geschichte richtig erzählt äh, wird, äh, es war so, dass die Planung des Landes, die dann hineinging auf die Gemeindestraße, das in ihrer Planung nicht vorsah. Das heißt, diese Straße ging dort drüber und beim ersten Lokalauenschein weiters, warum das alles so rasch ging. Es war die Sanierung vom Land zugesagt für diese ganze Bundesstraße. Und mir ist es immer ein Gräuel persönlich, wenn ich zum Beispiel übers fahre, da frage ich mich immer, warum ist da jedes Jahr wieder eine Baustelle? Nee, und ich will das nicht haben in Woche, wo wir alle zum Mitreden haben, und haben wir uns deswegen bemüht, möglichst rasch noch einen Verhandlungstermin zu bekommen, damit im Zuge der Sanierung der Kreisverkehr mitgebaut wird. Das heißt, die Bevölkerung ist ein Jahr mit einer Baustelle belastet und danach ist wieder Ruhe für die nächsten Jahre. Das war der Hauptgrund, warum die Planung so schnell war. Man könnte jetzt sagen, man hätte in der Planung schon den Baum sehen können. Ja, hätte man vielleicht sehen können, die Planer, die beauftragt waren, haben wir natürlich nicht gesehen. Wie wir feststellen haben, der Baum ist da und laut Auskunft ist die Linde, glaube ich, ein Herzwurzler. Ich kenne jetzt auch ein Biologe. Das heißt, es hätte sein können, dass die Wurzeln, das war anzunehmen, dort nicht so weit flach weggehen und dann hinunter. Und deswegen haben wir dann auf unsere Kosten der Gemeinde ja im Bauausschuss besprochen diese Umplanung um den Baum herum gemacht und wie dann der Baum geöffnet wurde, ist, habe ich am gleichen Tag einen Anruf bekommen, dass da unser Sachverständiger von der Gemeinde vor Ort ist, der Sachverständigen vom Land bei Gott wegen was anderem heraus um zu Rate gezogen hat, von dem gibt es auch ein schriftliches Gutachten dazu, dass dieser Baum in der Form, wie er so steht, nicht zu retten ist. Und dann hat es verkehrssicherheitstechnische Gründe, warum auch so ein Baum dort weg muss. Wir haben aber sofort mit dem Anrainer, dem ehemaligen Grundstückseigentümer, Gespräche geführt. Und das wird dort möglich sein, auf Privatgrund wieder ein bis drei, wenn dann alles fertig ist, Linden zu pflanzen. Und unsere Aktion vom letzten Mal wird die 20.000. Euro im Jahr für 200 pro Baum, wird ganz viel dafür sorgen, dass wir viele Bäume kriegen. Wir kriegen auf der herunteren Seite durch die Verbreiterung vom Kreisverkehr, wenn man jetzt hinauffährt, links davon auch die Möglichkeit drei neue Bäume zu pflanzen direkt an der Straße. Das heißt, ich glaube das Engagement von uns allen und das ist Konsens, wenn wir im Bauausschuss öfters geredet haben, dass wir mehr Bäume wollen zur Beschaffung, weil wir wissen, das ist fürs das Kleinklima wichtig dass wir viele Bäume haben, und das ist uns allen ein Anliegen, dann wird das so sein. Wenn hin und wieder ein Baum, der im Weg steht, sage ich jetzt einmal, ich kann nicht jede Straße umplanen, weil ich kann nicht Menschen enteignen und ich kann nicht äh, Straßen, weiß ich nicht, um Kilometer verlängern, nur um einen Baum zu retten. Und da gibt es hin und wieder sicher auch in Zukunft, obwohl wir alle mit Bedacht arbeiten, ja. die Notwendigkeit, den einen oder anderen Baum, der direkt im Weg steht, es kann auch sein, dass einer kaputt wird und und und. Es wird immer wieder Gründe geben warum Baum. Im Stadtpark drin sind vorgeserft und irgendeine Schädlings, ich weiß nicht, wie viele Bäume, äh, haben ja, abgeholzt ja, ja werden müssen ja. und wir haben uns bemüht ihn zu retten. Ich glaube, da kann keiner sagen, dass die Gemeinde sich nicht ehrlich bemüht hat, diesen Baum dort zu retten und es ist leider nicht gegangen. Und der Grundbesitzer hätten wir ja schon vor zwei Jahren umgestellt. Nein, es geht um die, ist die Gemeinde, was die Grundbesitzer ah, Es geht um die uns, Er wir mal vor zwei Jahren haben wir mit ihm gesprochen, ja. Ja. was jetzt ja ist ja, ist ja, ist ja traurig genug, mhm. ja, ja Wir müssen ja vorbildlich sein, Peter. Gibt es noch eine Frage? Das Geld können wir nicht bitte. Die schon bitte noch ja, es ist jetzt so, dass wir aufgrund des, aufgrund des äh, Schienenersatzverkehrs ist jetzt werden nur mehr die Gehsteige gemacht im Moment und die Straßensanierung zwischen den zwei Kreisverkehren kann erst nach dem 8. November vollzogen werden, wenn die Zugverbindungen wieder fahren, weil wir nicht gleichzeitig belasten wollen mit einer Baustelle. Wenn jetzt der Schienenersatzverkehr dabei bei Wechsel zum Anhaltung stehen bleiben muss, dann ist es glaube ich ein super grau in der Beförderung der Passagiere, der jetzt. muss musst dann sofort dritten Schiff fahren. Bitte? Ja, sobald der Zug wieder fahren kann, werden wir das andere in Angriff nehmen. Wie schnell dann die Köche ist, ist auf jeden Fall, wird das heuer noch fertig die sein. Ja. Die großen Baustellen, Bahnverschwörungen. Ja. Sagen wir den Zeitplan? Ja. Das ist das erste. Das zweite ist, könnte man das auch entsprechend beschildern, dass man. Vor allem in der Flur, die sollte mit Also ich habe heute extra, auch aufgrund des E-Mails von Herrn Barger, das gekommen ist, schon vorige Woche, haben wir vorige Woche schon Rücksprache mit der Polizei gehalten. Das hat leider heute aufgrund dieser dienstlichen Anspruchnahme erst stattgefunden. Die Befahrung der Polizei, die Polizei hat sich alles dort angeschaut. Sie haben gesagt, so eine vorbildliche Beschilderung haben uns überhaupt noch nie gesehen. Trotzdem haben wir aufgrund von Hinweisen heute noch einmal gesagt, wir machen beim neuen und verbessern wir noch einmal die Beschriftung, dass dort quasi jetzt die Anbindung zur Ortsmitte möglich ist. Ich sehe, und es war immer ein Anliegen der Bewohner der Flugklasse, dass dort der Durchzugsverkehr gestoppt werden kann. Das heißt, ich bitte jetzt wirklich alle, denen auffällt, dort steht, wenn man hineinfährt, so eine große Gelbe Dofel, wo drauf steht, ich kann nicht durchfahren. Trotzdem gibt es Leid, die fahren dort durch. Also, ich weiß einerseits nicht mehr, was man noch tun soll und auf der anderen Seite bitte ich wirklich alle Anwohner, die einen so einen Lustigen erwischen, sage ich jetzt, vor allem mit Holzberger oder Deutschlandsberger Kennzeichen, die das als Abkürzung nehmen, jetzt die Chance zu nutzen, weil jeden denke ich jetzt, eine sage, bitteschön, das ist keine Abkürzung und im Moment kommst du gar nicht durch, fahr über den ride reitparkplatz dann wird das vielleicht anders sein, die auch künftig, wenn man wieder durchfahren kann, dort gar nie mehr durchfahren das ist jetzt eine Chance, die müssen wir alle gemeinsam nutzen, um noch mehr beschildern, wir könnten dann Dunkel hinbauen, die Blumenkisten, Schlangen, die nicht. ich weiß nicht, was man noch tun soll, aber der Winterdienst muss dann auch wieder fahren, Deshalb müssen wir da jetzt hinhaben und wieder wegkrammen. Nur, ich habe wirklich jetzt ganz objektiv den Postenkommandanten durchgeschickt, der hat gesagt, noch besser beschildern kannst du es nicht, er hat die Tafel ganz vorne an der Einbindung von der von der B76 noch ein Stück weiter in die Mitte geschoben, damit man es noch besser sieht. Nur ich glaube, wenn jemand nicht lesen will, dann will er es nicht lesen. Und so wie es mir beschrieben worden ist und wie ich es auch gelesen habe, die, die, die, das E-Mail, ist es ja so, dass die Leute es ja wohl auch teilweise lesen und sie denken, ja, aber irgendwo wird es schon durchgehen und fahren einmal weiter. Und das ist natürlich. Wenn auf die späte noch kurz bis unten, du siehst, wie die Gedanken die du runterkommst. In der Vorrang geben schiebt, weil da unten wäre es das heißt 30er-Zone. Ja, und aus heißt der Vorrang wissen wir ja, dass vom Bernfluss DQWs Wahlkonsleiter geradeaus fahren, nicht am 30er von hinten nach Hause rauf. Und das ist ein Unfallpunkt. Du kommst von Bahnhof auf und runter. Ja. Ist ein Unfallpunkt. Keine, ja, gebe ich dir recht. recht. Ist Eigentlich wäre es 30. Ist alles Eigentlich müsste ja. ich dort stehen bleiben. Richtig. Rechtsrecht. Recht. Und wenn ich das jetzt, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, ich habe ja schon gerne diskutieren. wenn ich dort jetzt aber vorher geben, verordne vom Park-and-Reitpark dort kommend, dann unterstütze ich quasi das zu schnell Fahren wieder, weil ich sage, dann muss er dort wieder stehen bleiben und der andere hat wieder Durchzug. Anderen fahren von und... Das ist eine schwierige Entscheidung. absolut. Und eine zusätzliche Beschilderung mit Fahrverbot und so weiter ist angerecht bei der Flugasse. Es gibt gewisse Tafeln, die kann ich als Gemeinde verordnen und es gibt andere, die muss ich mir verordnen lassen von der BH, bis die Baustelle fertig ist, kriege ich Genehmigung für die Daten, die da unten noch zusätzlich gewünscht wurden, sicher nicht genehmigt. Äh, wobei ich wahrscheinlich gar nicht kriege. Äh, weil wir haben also die Dinge im Vorfeld schon mal angefragt. Ja, ist es beantwortet? Ungefähr. Sagen, wenn irgendwem was einfällt, herzlich alle eins so mitdenken, wenn man ein großarotes Schild oder wenn man ein Sonderschild einfällt. Ich weiß nicht mehr, was man noch tun soll, außer hinschreiben man kann nicht umfahren. Hey, die haben wir ja im Vorfeld gesagt, also vom Bauausschuss her, dass man dort Tafel hinschreibt, wo man einfach die Wegführungen aufmacht. Die stellen auf die der bundesstraße hin und auf die Flughaus hin. Dieses Schild vermisse ich aber bis jetzt immer noch. Das stimmt. Mhm. Wo du einfach die Straßenführungen in, in Strichzeichen und drinnen hast, wo du einfach die Verbindung. Die langliche Darstellung. Genau. genau. Gut. Werden wir schauen, ob wir das nachliefern können. Ja, gut, das, über das Thema haben wir vier Wochen oder fünf Wochen vor Baubeginn. Also ja, wir größer. haben es der GKB weitergegeben. Die GKB hat die Großteil dieser Schilder aufgestellt. Auf